das jetzt schnell und ich habe gesagt komm ich gamble ich gehe jetzt runter also. und dadurch konnte ich halt dann direkt nach swamp und so aber das ist doch kein doch ein... doch doch ich habe zwei checks gegen ich glaube 16 Truhen getauscht ja Gamblen ist für mich wenn ich wohin gehe wo die location blau oder gelb ist <lacht> nee big gammon ist wenn man dahin geht wo eine kleine gewinnchance ist ja Okay. Also bei mir waren halt zwei Truhen oder 16 Truhen und ich bin nach zwei Truhen gegangen. Was eigentlich dumm ist, aber es hat halt funktioniert, weißt du? Es war halt okay, ein Lübspiel. Das, das ist ein, das ist ein ja, riesen Gamble, Alter. Nämlich, okay. Wenn ich wohin gehe, was geht oder blau w -w. bleibt. Willst du mitmachen, Tade, wir machen ein Master Sword Run? Master Sword Run? Oh ne. Okay. Ich brauche ein bisschen Pause. Gönn dir deine Pause, hol dir ein Glas Wasser und genieß. Wenn wenn um, wenn um halb Mann tatsächlich noch mal. Genau, das war mein Gedanke. Ich, mein gedacht, ich wollte halt jetzt. Vielleicht direkt da. Ja, das war halt mein Plan, dass wir jetzt eine halbe Stunde tot schlagen und dann ja, Leute, ich weiter bei den Schwinkeln. Ähm, äh, ja, Daily, deutschen, aber wir können ähm, beim Daily nicht im Talk sein. Sorry, rede weiter. Für die, die im deutschen Turnier-Discord hängen, wir möchten gerne um. in einer Stunde. Gucken, dass wir Talanas viertes Match Restream kriegen, falls jemand als Neuling-Kommentator zu Ravis dazu stoßen möchte. Oh ne, ich lieber nicht. Ich habe mehr Sprachfehler als Gehirnzähne, glaube ich. ähm <lacht> also, um, Dementsprechend. Ich kann... <lacht> ja, also ich, würde ich würde mit Ravens starten. Also ich würde mit Ravis kommentieren. Ja, so also perfekt ich habe. Ja kannst du eine Pause machen und dann. Bin ja oh, Viggy, das tut mir leid für Müssen dich. Müssen wir jetzt noch warten, weil, wie gesagt, dann ist bei mir jetzt schon die Zeit knapp. Nee, allgemein meine ich jetzt. Aber das fängt doch erst. Wann fängt das an? In der Stunde fängt es an, wenn wir jetzt noch Master Sword machen wollen. Danach muss ich Vorbereitungen machen. So, ja, du kannst ja ansonsten abbringen, wenn es zu knapp wird für dich. Ja, wenn wir jetzt anfangen, wird es nicht zu knapp. Also, ich bin bereit, Leute. Ich auch. <lacht> Na gut, also, macht Countdown. Na na? Ja. Gleich. 5. Ja. Außerdem bin ich in der Stunde locker fertig. 3, 2, 1 und reingehauen. Let's go, <lacht> good luck, das war also, Soll ich mich dann bereit machen zu kommentieren? Also kannst du dir ja mal ich Ravis anschreiben, Ich verstehe euch nicht. Schreibt mal bitte unter meine Message. Ist ich echt lustig, wenn er sagt, er hat keine Zeit und dann zählt er nicht von 3, sondern von 5 runter. <lacht> Der Klassiker. <Ja. lacht> Kann man mal machen, ne? Ich muss ja nur schnell durch. <lacht> Dragon. Ich wollte gerade das Schild mitnehmen. <lacht> Gönn dir. ein Drache, wo? Oh, verdammt Leute, ich komme wieder schluck auf. Habe ich gar keinen Bock drauf. No. Ich hätte keinen Saft trinken sollen. <lacht> Curse you, choose. Das klang jetzt irgendwie ein bisschen falsch auf dem Stream. <lacht> Für die Leute, die gerade erst eingeschaltet haben. Willkommen. Ich mag Saft. <lacht> Yeah, my favorite shoes are the orange shoes. Oh, fuck. Voll hängen, verdammt. Yeah, yeah, genau. Okay, Das ist eine neue Regel, dass man beim Date nicht mehr eine Voice sein darf. Und bei dem Weg auch nicht. Wird. Was? Wegen uns? <lacht> ja, genau. Viel Spaß. Darf man nicht im Das ist eine neue Regel seit, ich glaube, ein oder zwei Wochen. Oh. Äh, ich habe den Daily Chat eh gelöscht vom Computer. <lacht> Hat das keinen Bock mehr, Biggie? Doch, aber wegen dem Stress und so und. Ah, ja, Alleine okay. kenne ich mich mit dem Programm du bist, nicht ja. aus, weißt? Mhm. Ja, genau kriegt sie da umgehts. auch das scheiß Teil, meine Fresse. Weil, wie gesagt, Englisch ist nicht meins und ich wusste nicht, wie man mit dem Programm umgeht alleine. Ja, ich habe den Key gemacht. nicht bekommen, was? Ja. Der Key ist einfach vor der Tür ja. liegen geblieben. Oh, das war ein Troll, Alter. So, jetzt muss ich die Führung nur noch halten. <lacht> Und das Blöde ist, ich hab mal eine Liste an Begriffe gekriegt, mhm. aber oh, die ja. habe ich nicht mehr. Oh, WikiWiki. Ich denke er meint Hexchat oder irgendeinen IRC-Client tragen. Ja, ja, er meinte IRC-Client. Ja, den Hexchat meine ich. Oh, Was fuck. ist das denn für ein Boomerang? Frage ist, wen meint er? Ich habe hier den Bumerang auf den Green Guard geschmissen und der Bumerang kam nach 30 cm wieder zurück. Ja, nice. So, der ist 5 Pixel geflogen, dann kam er wieder zurück. So, danke <lacht> Aber ich gehe die Treppe wieder runter. Das wird eine richtig räudige Zeit. Ja, okay, das ist halt so. Vor allem die Regeln, im Endeffekt kann man auch einfach mit dem Handy im voice gehen, weißt du, es hört keiner dem Stream, kann keiner nachweisen, aber was soll's, wenn die meinen, das ist richtig so, dann würden es machen. Ich find's schade, weil ich habe die Daddys hauptsächlich gespielt, um halt Spaß hier mit den Leuten zu haben, weißt du. Entspannt abends, Quatsch, ja, quatschen, Wendo spielen. Mehr war man kann nicht für mich. sich unterhalten und man kann das irgendwie in OBS einstellen, dass man nichts im Stream hört. Ja genau, das kann man mit OBS Studio machen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Ich wollte es einstellen, aber hab's es nicht hingekriegt. Und es <lacht> genauso wenig erlaubt, also. Was? Nicht erlaubt? geht ja darum, dass du mit anderen Leuten quatschst und nicht, dass, dass wir das im Stream hört. Ja, aber <lacht> die können das ja nicht nachweisen dann, weißt du? <lacht> Eventuell. Ja genau, Kixi. Das geht natürlich auch. Einfach irgendwie Wörter Cable nehmen oder sowas. Ja, irgendwie so. Eben, es kommt keine weißt also. Aber was sollen die okay. halt machen? Wir machen wir daily. Ja, mhm. wir... nutzen einen verschlüsselten nicht hörbaren Chat. let's go. Verschlüsselt <lacht> und nicht hörbar. Ja, der ganz gute Wallshed. Fuck, ich wollte eigentlich ausweichen. Das wird so ein beschissenes Escape. Wow. Ja, aber so, wo bekommen, wir denn jetzt? Ter sagt, wir uns jetzt anmelden, wenn wir Interesse haben. Aber wo sollen wir uns jetzt anmelden? Oh, wer hat denn den Schlüssel? Äh? <lacht> äh, was meinst du? Äh, der wird wahrscheinlich das Ab ganze war doch das gar normale davon. Anmelde von... Hahaha, <lacht> was? Anmelde, <dass lacht> kannst, wie, wie... blöd bist du, Mann. Um, wo man? Dich wie blöd ist. Blöd. Ich hab dich gerade überholt deswegen. Da, ich, ich hab ich verstehe dich deswegen überholt. Was wo, wo Ich verstehe, mal die Idee. Nein. Es reden alle durcheinander. Ja, und, Sorry. und so einer Kacke... Wegen so einer Kacke habe ich jetzt die Textbox ausgelöst. Also. Kannst du, kannst du mal bitte ganz kurz still sein, Alter, Alter Tale, guck in den Channel oben rein. In welchen Channel? Ah. Ah. Ich hab den Channel gefunden. Ich gesucht. Nein, ich hab die Textbox auch nicht geskippt. Ich hab 4 Sekunden gesaved, let's go. Wie gesagt. Ich würde schon mal gern kommentieren. Oh, ich hab die geskippt. Time saved. Easy. Ja. Hä, hey, wieso kriegt sie? Das ist auch gut. Minus ist gut, plus ist schlecht. <lacht> no, Kriegt sie no, sei nicht so streng zu mir. Ja, ich bin ein Noob mit dem Safety-Herz, ich weiß. Ich nehm das auch mit. Du bist auch ein was, Noob. Das name ist nicht mit. Aber ich was der Run ist eh ich schon mehr, so kurz. Ich zu Hera ah, was? Nein, Keksi, nicht böse gucken. Mhm. Oh, ich hätte vorbei gekonnt, verdammt. So, ich bin nicht nach Sascha gelaufen, das ist schon mal ein Vorteil, ein Fortschritt, besser gesagt. Ja, stimmt. Oh, jetzt bin ich fast gestorben vor Ethan, aber. Muss auch fassen. <lacht> ich habe gerade einen Map-Check. Ja, nice, gönn dir. Ja. Hast du das Grüne uh, Pendant gefunden? Ja. Let's go. Boah, wow, fast den fast Pott verschmissen. What the <lacht> fuck? Klingt nach einem coolen Run für euch. Thema, keine Truhen öffnen, keine Truhen, Monster -Nudges. Ich glaube, ich mache das diesmal ohne Skript. Habt lange nicht geübt? Also, Quick und Issa, wenn ich nicht Skript. Aber auch meine PB hat dich verkackt. Ja, Was passiert, Biggie? Der Biggie in GT, der ist verarscht, ja. Dienst ja. <lacht> Batman. Der Biggie in GT. Ja, ich glaube. Dann du auch noch oh, eine Weile bleiben, Biggie. Fuck. Hast du Truhen geöffnet? <lacht> <lacht> Feeds Ciao. Wenn ich bin auf Biggis Bild drüber geguckt, da war ich so in halbe Gedanken. <lacht> Unlucky. Nach rechts muss ich aber nicht, ne? Nein. Also doch, um den Biggie zu holen. Also nach ganz rechts. Du weißt schon, was ich meine, oder? Stimmt, er ist da. Beepstrats Oh, das war gerade ein Monk. Ja, Karte drin. Hm. Hint muss ich auch nicht mitnehmen. <lacht> ja, ganz wichtig: nicht die Hints lesen. Oh, Biggie hat den Big Key. Let's go. Der Big Key Master. Ich kann dir e. ja sagen: Ich habe drauf gegambled. weil ich direkt das den zwei Kisten, Kisten geholt. <lacht> Ich bin da mit rein, weil ich muss sich alle beschweren, warum ich in den Raum gehe. <lacht> Bei mir war das dritte Location. Ah, echt? Ich so viele Seeds drauf gehofft und diesmal ging es auch. Der gott sagst du? Ja. <lacht> das hat echt ein richtig geiler Gamme, wenn man den gewinnt. Oh, ich habe falsch schon gemacht. Ups. Deswegen wurde ich gehittet, verdammt. Man wird eigentlich nicht gehittet. Spammt einer auf seinem Controller hat jemand schon Eastern fertig. Ja glaube der haffert gerade. Fuck. Und das oh war noch beschissener Eastern. Ach du Scheiße. Ich hab gerade erst die Big Chase gefunden. <lacht> oh fuck. <lacht> Komm, ich okay. geh für den Kriegchen. Nein, ich hab den. Oh Mann. Ich hab den Anfang richtig gemacht und habe hab ich den ersten Pfeil danach verschossen. nach Big eine kurze. Ja. Oh. Ey, krasser Schlüssel! Ah, oh. <lacht> ich muss das fangen, verdammt. Nice, Busch. Ich muss klicken. Oh, ich habe drei Sekunden verloren. Please, Batman. <lacht> Ach nee, warte mal. Ich habe voll Zeit gewonnen, oder? Das ist jetzt eine Minute und... Nein, es ist nicht. Keine Ahnung. Aber warum ist das ein Grün? Ich glaube, ich habe eine Minute gewonnen dann. Also eine Minute 30 fast. Nein! Auge auf! Fuck. das war dumm. Anlang oh, ich habe keinen Pfeile mehr. Oh, schön mit dem Boomer töten. Let's go. <lacht> Have fun. Okay, ist so. Dann gehen wir auf Klo, endlich, Big äh, Biggie, oh mein Gott, Keksi, sorry. Oh lord. Das tut mir leid, Keksi, ich wollte dich nicht falsch nennen. Jetzt save in Quitten, oder? Ja, ja, save ja. in Quitten. Okay. Nach dem Boots, nach dem Buch, nach Desert, nach Hera. Oh, ich bin falsch gelaufen, Seeds Batman. Nach Escape auch. Ach ja, ja gut. Das, ja, das habe ich nicht aber da immer, ist er ja schon. Okay. Oh, bist du von da aus so zu Fuß gelaufen, oder was? Ja. Oh, unlucky. okay, deswegen warst du so weit behind. Free Time ja. Saves. Oh. <lacht> Let's go. Free Time Saves im nächsten Run, das passt doch. Achso, ja, stimmt, ja. Oh, ich bin viel zu weit gelaufen in der, Alter. Was mache ich denn da? Ich muss die Ledge nicht checken. Ich <lacht> check die. Ledge. Ich natsch gerade wie der letzte Hurensohn. Ich habe mir die Boots nicht gemacht. Was? <lacht> oh, egal. Ja, GG. Oh fuck, ich kann das Boot. essen. <lacht> <lacht> oh, Lord. Egal, hast du bei deinem nächsten Try direkt irgendwie. Noch zwei Minuten Time Save. Genau. Oh nein, die Truhe brauche ich gar nicht, ich hab mir die Map geholt in der Desert, fuck. Viel superbett. Oh, ich zieh wieder ran. <lacht> Wenn das noch Opo ist, dann muss ich euch ein paar Mal bei Hera stürzen. I guess. Naja, bei meiner ersten Zeit, da bin ich sehr oft bei Hera gestürzt. <lacht> Deswegen hatte ich auch direkt zwei Minuten plus beim nächsten Run. Äh, minus. So, Marv, keine dummen Truhen mehr öffnen. Einfach so ein Boss und so. Ah, schlechte Bolz. So, und jetzt safe entgrüßen. Oh Mann, was mache ich? Nur Scheiße, wie man es von dir kennt. Ja, also. <lacht> Das war einfach nur traurig. Schlechter aus fight oder was? Nee, noch nicht mal Lammhaus, das kommt jetzt. Oh. Hast also, du es davor schon gestruggelt? Oh. Ja. Schieds max Minimum struggle Oh, den habe ich gar nicht gesehen, Scheiße. Und dann wäre das auch noch ein richtig guter lammhaus Oh nein, das hätte ich fast gereicht. Oh. Okay, die nächste PV ist auf jeden Fall free, wenn ich mir das hier angucke. Wenn ich hier rumstruggeln kann, so ohne Ende <lacht> und trotzdem fast Time-safe. Macht es eigentlich Sinn nach dem Buch zu safe quitten? Jaja. Ja. ja. Oh, okay. Hä, ja, du darfst doch nicht safe quitten. Doch, bei Master Sword. Master Sword safe and quit schon. Es gibt nur ein safe and quit Master Sword, das andere ist keine Kategorie, Mann. Es gibt auch der Anyperson-Kategorie. Ja, aber das ist gut. nicht Master Schwert, das ist. das ganze Spiel. Oh fuck, jetzt bin ich fast tot. Ich sehe schon komm, ich werde bei Lama noch sterben, Alter. Ich hab's in meinem Urin. In meiner Pisse. Ich bonke einfach gegen alles. Das Piss-Orakel. <lacht> genau, wer kennt's nicht? Ja, es gibt. Oh hier der, der <lacht> Macht man jetzt auch irgendwo ein Herz, ja. Nice walk. Okay, so wenig Herzen habe ich gar nicht. 13 Pfeile. warum mhm. werde ich die Hälfte mindestens daneben schießen. Wie zu Batman. Ist ja egal, du kannst alle verschießen. Nein, ich will sie nicht alle verschießen. Wofür brauchst du sie denn noch? Machst das? Nein, ich meine, ich will sie treffen. <lacht> Ach so, ja. Manu, wann bist du eigentlich ungefähr zu Ich bin schon da. Ach so. Yo, welcome home, Manu. Yo, yo, yo. Mein Homie. Ach so, du hast nur gewartet, bis ich fertig bin, oder? Er, Manu, Nein. wartet auf Piggy. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt bin ich bloß gerade heimgekommen, habe jetzt in Discord so. reingeschaut und mich hier gefragt. Ja. <lacht> ja, das war echt geiles Timing dann würde ich sagen. Also zwei Pfeile habe ich noch. Oh, und beide getroffen, let's go. Hat Ahnung, Dragon. Ah, ah, ah. jetzt. Ah. Nein. Oh, wie oft muss ich noch hinten Mann? Komm. Ich hoffe noch oh, einmal. Wo waren die überhaupt? Okay. Oh, keine Ahnung mehr. Oh, ich verliere Zeit. Yoshi hatte die auch. Die hat die schnell gefunden. Echt? Ich verliere cool. Zeit. <lacht> oh man, ich 20 Sekunden verloren in Desert. Ich habe keine Ahnung, wie ich 0,9 gesaved habe, weil das so grottig scheiße schlecht war. <lacht> oh nein, der labert ja. Warum spreche ich ihn an? Das ich hab gegessen, dass es es nicht random, ist ein Master Sword. Ein Master Sword muss ich gucken, das sehe ich gerade nicht. 3:24 äh, irgendwas. <lacht> Hast du das Race vorhin eigentlich verfolgt? Ja. Ich hab doch die ganze Zeit dumme Kommentare gesehen. <lacht> er war die nervige Stimme im Hintergrund. <lacht> er war die nervige Stimme im Hintergrund. <lacht> ja, genau. Nee, welches? Ach, fuck. <lacht> oh, Bonk. Oh, noch ein Bonk. Leck mich. Oh, oh, Maximum Struggle. To be Continued. So, man sollte <lacht> sich natürlich auch die Handschuhe holen, bevor man auf den Balkon geht. Ja. Ich mein, komm schon mal, BG, du solltest ja mal wissen wie das Spiel oder Niner spielt Ja, er hat gerade vor 30 Sekunden fertig Guck mal, sogar gutes Timing, Manu ist da, biggie ist fertig, wie du... Oh, ich, Nein, laufe ich falsch. Wieder die Bombe, falsch Ja, die ich nicht aber kurz der Chaos will ja. ich trotzdem Jo Du bist irgendwie so unterschiedlich laut, mal bist du voll laut und manchmal bist du voll leise Keine hm. Ahnung Manu Digga <lacht> Versuche hier gerade mein OBS anzupassen und Marv ist einfach unberechenbar. <lacht> Wie beim Randomizer-Routen. Also unberechenbar, dieser Marv. Schafft er blind, schafft er es nicht. Oh, jetzt stelle ich doch nicht echt auf dem Weg, oder? Kannst du mal kurz ein bisschen was erzählen, Tobi? Wie war dein ja. Tag so? <lacht> <lacht> mein Tag war auch perfekt. Achso, ja, das ist ja gut. So. <lacht> Es geht nur um die Sound-Einstellungen, das hat mir schon ich gereicht. Das ist doch gut, Dig, warum benutze ich ja, die das nicht? das nur die Webcam. <lacht> besser, weil die gemeint haben, das ist immer nur besser wie vom Handy. Ja, ja das Handy ist meine besser. Ich dachte gerade, ich würde Rando spielen und hätte keine Boots, Alter. <lacht> meine Aber Fresse. Die Webcam hat halt leider ein bisschen Echo dabei. Oh Gott, wie war die Route im... In... Ja, man muss ich hier runter, bitte sagt ja, bitte sagt ja, bitte sagt ja, ja. Das wird keine Master Sword PBE, du bist doch nicht bei einem hm. falschen Fenster. <lacht> Für mich wird das nicht PBE, hey. <lacht> das ist dein Erste, ne? Let's yeah. go, <lacht> easy. Oh nein. Okay, Wenn ich jetzt hier in diesem Tide Room nicht sterbe, dann bin ich ganz zufrieden. Ich verrecke hier gerne mal. Die Leute da draußen denken sich bestimmt auch schon. Ich höre immer oh, die nein. gleiche Musik wahrscheinlich. Ich oh. oh war das knapp! Verficktes Scheiß, Alter! Ah, ah, schon wieder dieses Chat vergessen. Der kommt ist so nervig. Aber ich sag mal so: Es gibt ja andere, die werden immer das gleiche, an, gell? Oh ficken! Dankeschön. Danke sehr, dass du so ein tolles Spiel bist. Ich liebe dich. Ist hier noch Überleben? Ja, okay, ich gebe auf. Ich mache mal eine kurze Pause. Bis gleich. Jo, bis gleich. Oh! Weg. Oh, der Death Warp ist stylisch. Ich hab's geset up mit damit ich direkt nach dem Kies sterben kann war Zwar ist das noch nicht von einfach anderem geplant, aber sah cool aus Hat zwar jetzt ein paar Sekunden gekostet, aber Also, dann schon mal zur Info. Äh, gleich auf Speed Gaming Deutsch Talano gegen Korak, Talano mit der Möglichkeit ins Finale einzuziehen. Oh, dann wünsche ich mal viel Glück von mir. Schaltet rein. Oh, hm, ich glaube, wir selber. spielen noch ein Seat. <lacht> Unlucky Timing. Ja, komm, ein bisschen Pause, mal Talano zugucken und danach noch ein Match oder so. Nee, das wäre jetzt für mich zu so spät. Danach will ich nicht mehr spielen. <lacht> ja. Er kann ihn ja fertig morgen an mir zugucken, mit Spaß. <lacht> Belebt beleb den deutschen Discord-Channel wieder. Äh, den deutschen Twitch-Channel. Oh. Äh, tun wir doch, oder? Würde ich auch sagen. Oh. Sonst würden wir ja nicht mitspielen, oder? Ähm. Naja, schon mal Hype für's Turnier hype. Komm, Trolldom! Das mach nicht so! Komm at me! Für mich ist der Kanal perfekt yes. weiß auf deutsches. Yes! Aber Vicky, du kannst ja auch ruhig machen... Also, du musst ja nicht alles verstehen. Beziehungsweise manchmal... Machen wir ja auch nur ein bisschen Trash-Talk, es reicht ja ab und zu auch einfach mal den Streamer nur zu, <lacht> zu Auch wenn man jetzt nicht so perfekt englisch kann, auch das hilft. Ach, wie das halt verloren. Ja, ich will ehrlich sein, aber mich langweil so ein bisschen, wenn ich nichts verstehe. Ja, kann man ja verstehen, eigentlich schon. Also das... Ich, mein Bücher ich kann dich verstehen Bücher oder auch scheiße. Sonst <lacht> wenn man nicht lesen kann. Ja, lesen kann ich schon, aber es muss nicht weggeben. Das war jetzt nicht auf dich ja. bezogen. Das war jetzt nicht auf dich ich bezogen, wollte, Mann. <lacht> ich wollte es nur allgemein so. Ich wollte ja nur sagen, nicht, dass ich mich treu Ich war der Weg im Weit, verdammt, verdammt. <lacht> Im in der Bücher, das kenne ich nicht. Was habe ich da gesagt? <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass ich sowas nie stau. Aber halt eher sehr, sehr selten. Oh, ich komme nicht am Busch vorbei, verdammt. Nein! Oh, jetzt habe ich fast den Pit außerdem aufgesammelt. Mein Gott. Der Weg zum Master-Schwert ist ein richtiger Swagger für mich gerade. Okay, ich muss einen richtigen Moment time Wann time-mal, halt wenn man es hochhebt, ne? Also, sobald man anrennt. Yo, Michi spielt auf SNES-Mini-Classic. Yes, neue PB. Eine Minute und vier Sekunden geschwart. Let's go. KXI, PB-Hype. Genau, Meine nur Master wegen dir, Keksi. anscheinend 22,51. Oh, was? 22? Ja. Nice. Ich habe gerade 26,34 hinbekommen. Feeds Batman. Nein, Feeds auch Goodman. Mal wieder gemischte Gefühle. Immer gemischte Gefühle in diesem Spiel. Also es bocken wir noch ein paar Mal.